Und herzlich willkommen hier im Kreativ Valley bei Ausgeheckt Aufgedeckt. Heute wieder mit einer Frühstücksflocken-Vergleichsfolge. <lacht> ja, ich habe mir mal die gekauft. Lion Karamell und Schoko Cereals. Die mag ich eigentlich sehr gerne. Das einzige Problem, was ich bei denen habe, ist... Hm, sie sind arschteuer. Naja, ziemlich, weil... Die Verpackung, was haben die hier? Wo steht's? Wo steht's? Wo steht's? Das ist die Seite, Portionsgröße. Bla bla bla, uninteressant. Hier haben wir den R die Rückseite. Wir riegeln das. Na, die Riegel finde ich jetzt nicht so prickelnd. Habe ich auch schon mal gegessen. Aber wo steht denn das? Wie viel haben wir denn hier drin? Ach, da oben. 400 Gramm. Da oben steht's. 400 Gramm. So, und was ist drin? Es ist nur drin, was dran ist. Es ist drin Zutaten: Vollkornweizen, Weizenmehl, Zucker, Glukosesirup, Sonnenblumenöl, 3% Schokolade, fetter Kakao, Kakaomasse blablabla, bla bla. Kondensmilch, Karamellzuckersirup. Okay. Kann Spuren von Nüssen und Erdnüssen und Nüsse enthalten. Okay. Also, hier haben wir Lion karamell schoko Cereals. Die esse ich sehr gerne, geben auch schön eine schokoladige ähm, Note ab, aber die Packung ist relativ klein und kosten so um die 3 drei, drei Euro, 3, drei, 4 Euro. So sehen die aus. Sehr knusprig, die Schokoteilchen geben auch gut ähm, Schokolade ab. Und die anderen sollen ja Karamell sein. Muss ich aber sagen, ist ein ganz, ganz, also ein Hauch von Karamellgeschmack, aber eigentlich ist der kaum spürbar. Und die Schoko, die Schoko Dinger ist genauso. Sie geben in der Milch sehr viel Schokolade ab. Also die Milch wird schokoladig, aber nicht nicht so doll wie bei Schokopops oder so. Koko Ja, aber ich mag sie. Bloß 400 Gramm ist nicht gerade viel. So. Und da habe ich mir jetzt diese besorgt. Leo Crisps. Knusprige Getreidekost mit Schoko- und Karamellgeschmack. Im Frische Verschluss hm, ein Schelm, wer da Böses denkt, nicht wahr? Das sieht fast so aus, als wenn man die Dinger bei Wisch bestellt hat und dann hat man die gekriegt. <lacht> Nein, ich mag eigentlich Wisch, wenn man weiß, wie man was bestellt dort, kriegt man auch eigentlich ganz seine Waren, die man haben möchte. Ne? So hier haben wir Leo Chris, knusprige Getreide, Kost mit Schoko und getreidekost finde ich auch lustig so was haben wir denn hier 37 prozent warte mal das können wir doch mal vergleichen jetzt fallen sie mir raus ja ganz toll wir hier so dann gucken wir doch mal hier sind 41,3 prozent vollkornweizen hauptzutat hier sind es 37 prozent vollkornweizenmehl okay hier ist Vollkornweizen. weizen Danach kommt Weizenmehl, Zucker, Glukosesirup. Was kommt hier? Vollkornweizenmehl, weizenmehl Zucker, Weizenmehl 13%. Dann kommt Reismehl, Oligofruktose. Aha, habe ich noch nie gehört. Oligofruktose. Fettarmes Kakaopulver. Was gibt es hier noch? Fettarmer Kakao ist auch drin. 3% Schokolori. Was gibt es hier? Kakaopulver. Rainforest Alliance zertifiziert. Okay, steht jetzt da nicht. Naja. 1,8% gezuckerte Karamell-Kondensmilcherzeugnis. Ist hier doch auch drin. Äh, wo war denn hier das? Natürliche Bla-Bla-Bla-Bla, Blablabla, bla. Karamell, Zuckersirup. Irgendwo oh, stand doch hier was von. Ach, da oben. Gezuckerte Kondensmilch. Ja. Okay, 0,7% Karamellzuckersirup und hier haben wir Karamellzuckersirup, aber wie viel, es steht nicht drauf. Dann haben wir hier noch Sonnenblumenöl, Sonnenblumenöl ist da auch drin, Speisesalz, natürliches Aroma, hm. kann Spuren von Erdnüssen, Soja und Schalenfrüchten und Sesam enthalten. Hier sind wir nur bei Erdnüssen und Nüssen, okay. Wer da eine Nussunverträglichkeit hat, sollte vorsichtig sein. Gut, okay. Aber hier sind, wo habe ich Die Abenteuer der Rückseite. Ui, mit einer der sechs coolen Sammelkarten zum Ausschneiden und Sammeln. Wen gibt es denn da? Da gibt es die Biene, Aha, Edgar der Elefant. Dann gibt es das Eichhörnchen, ein Biber. Und, ja, ein Einhorn. Juhu, die muss ich unbedingt alle haben. Nicht. So, aber erstmal will ich wissen, was gibt es noch? Probieren sie auch. Schokoschips, Honeyweed und Happy Hoops. Ja. Wenn die jetzt genauso schmecken wie die, ähm, wie die, die wir letztes Mal getestet haben, dann haben wir natürlich ein Jackpot. So, hier haben wir hier haben wir unsere, ähm, Moment, machen wir mal einen Vergleich. So, ich haben wir einen Vergleich auf die hier unten. Das sind die ähm, Lion und das hier oben sind die Leo Crisps. Mhm. Man sieht also ganz klar, die Leo Crisps sind größer und haben ja, so eine Sternform, die sind dreieckig. Okay, naja, viel nehmen sich die jetzt nicht. Ich kann aber so gerade vom Optischen sagen, die Leo Christ, da sind die schokoladigen Dinger dunkelbrauner und auch der Karamell Dingens, die leuchten viel oranger. Vielleicht liegt es auch nur am Licht, aber was sagt ihr? Können wir mal probieren. Moment. Mhm. Also die Schokodinger. Von Leo Chris. Hm. Haben auch so einen Hauch von Schokolade. Schmecken aber... Hm, die schmecken anders. Die schmecken, da ist noch mehr drin. Ein bisschen kräftiger. Jetzt probieren wir mal die die Karamellstückchen. Hm. Ein bisschen stärkerer Karamellgeschmack. Bei den Leo-Crisps. Aber auch wirklich nur so ein Hauch. Ähm, sind ein bisschen süßer. Und ich denke mal, die sind nicht so ganz so. Ja, die werden wahrscheinlich schneller weich, weil da hier auch Reismehl drin ist. Bei den Leo-Crisps. Ja. Aber an sich, wie man sieht, nehmen die sich nicht sehr viel. Und hier. Zurück. Nein, jetzt habe ich die Laien in die Leo Christ. Oh nein, was für ein Frevel. <lacht> jo, also hier haben wir ja, wo steht es denn? Das? 750 Gramm, die kosten so um die 2 bis 3 Euro. 750 Gramm und hier haben wir von den Laien 400 Gramm und die kosten 3 bis 4 Euro. Ist schon ein Unterschied und eigentlich ist es dasselbe. also diese leo christs wer Lion mag dem kann ich die leo Christ sehr empfehlen kauft euch die spart eine menge geld und habt die doppelte fast die doppelte menge jo, jetzt haben wir uns mal zwei schüsseln gemacht hier haben wir die lion cereals in der milch naja ich habe gestern ein bisschen übertrieben so viel Schokolade geben sie jetzt nicht. Also die Milch wird ein bisschen schokoladig. No. So, und hier haben wir die Leo Crisp in der Milch. Wie ihr hier mal seht. Ich weiß nicht, ob man das im Video sehen kann. Wird schon mehr schokoladig. Also die sind jetzt hier so zwei Minuten gerade in der Milch, beide dieselbe Zeit. Man sieht jetzt nicht wirklich, also bei, bei den Coco Pops, ich glaube heute heißen sie Coco Pops, ist das mehr. So. Probieren wir mal. Man sieht aber schon, dass die Schokoladenteilchen ihre Schokolade abgeben. Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm. Angenehm knusprig, nicht zu süß. Ja, hat aber wenig mit Leinen zu tun, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also Karamell schmeckt hier nicht. Jetzt probieren wir mal hier. Wesentlich intensiverer Geschmack. Schmeckt wesentlich mehr nach Karamell oder diesen Karamell. Ich glaube nicht, dass es das richtiges Karamell ist. Das ist so, weiß nicht, Aroma oder so. Aber schmeckt man hier kräftiger raus, bei den Leoquists, als bei Lion. Sind nicht wirklich, also beide sind dezent süß, nicht zu süß. Das ist gut. Jetzt im direkten Vergleich, habe ich bisher noch nie gehabt, würde ich sogar die Leo Christ vorziehen. Weil die haben einen intensiveren Geschmack vom Karamell und von der Schokolade her als die Laien. Aber das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Ich kann beide empfehlen. Hier sind es 400 Gramm, da sind es äh, 750, glaube ich. Und ja, das war meine Vorstellung von Lion Cereals und Leo Crisps. Okay, na dann, ich esse jetzt erstmal auf. Bis dann, tschüss.